Leben ist die Freude dran und der Spaß und die Neugier stimmt, und weil wenn ich von etwas nicht den Namen kenne, dann kann ich mich auch nicht dafür einsetzen. Ah, ich weiß jetzt, was ich machen kann, ohne dass ich mich jetzt überwältigt fühle. Von dem Wann gibt eine Kuhmilch. Nur dann, wenn sie vorher schwanger war und, und wir fragen jedes Kind, was ist deine größte Stärke? Wie heißt um, du? Ganz stark gespürt, hier finde ich die Antworten auf meine Fragen, die Mood Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller legt zum Gespräch. Heute gibt es ein Novum auf dem Mood Talk, weil ich nämlich zum ersten Mal mit einer ganzen Gruppe von Menschen spreche, eine Gruppe von freundlichen Frauengesichtern und zwar ist es das Team von Da nach Da und ich bin ganz aufgeregt, weil ich schon gespannt bin, wie das geht in einer größeren Gruppe diesen diesen Podcast zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid und ganz herzlich willkommen und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr euch einmal ganz ganz kurz auch vorstellt, nur euren Namen äh, sagt und vielleicht einen Satz dazu, was ihr bei danach darf, und dem wir ja noch gar nicht wissen, was es ist, was ihr dort macht. Und dann nachher gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Ihr ja, macht den Anfang. Ach, ich, fangen wir doch genau. Fangen wir doch mit der Anna an. Da kann ich nämlich erzählen, auch woher wir uns kennen. Die Anna habe ich kennengelernt äh, bei einem quasi Vorbereitungsmeeting zur elkoy konferenz wo es also eine Klimakonferenz von Jugendlichen für Jugendliche und da sind wir beide als äh, Workshopleiterinnen irgendwie ins Gespräch gekommen und haben gefunden, es gibt äh, viel Verbindendes, äh, Spannendes und ähm, habe mir gedacht, es wäre nett, euch mal zum, zum Podcast einzuladen. Anna, was kannst du denn ganz kurz über dich erzählen? Danke, Ira. Auch danke, dass wir bei dem Videopodcast dabei sein dürfen. Und zwar mein Satz äh, zu dem, was ich mache, bei Danach da ist, ähm, ich mache viel im Managing und kreativen Bereich. Ähm, da mein Hintergrund ähm, Produktdesign ist, so bin ich auch zu Danach da gekommen und mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Wir machen es spannend heute, gell? Äh, Danach da, da kann man sich vielleicht noch nicht viel vorstellen. Produktdesign, da denkt man jetzt vielleicht an äh, irgendwelche Dinge zum Angreifen und so weiter. Wer möchte denn anschließen und ein weiteres Stückchen vom Puzzle verraten? Mein Name ist Hanna und ähm, ich bin jetzt circa seit einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr bei Danach da und ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ich meine Position oder das, was ich tue, beschreiben würde, aber vor allem ähm, die Durchführung von Workshops. Das heißt, ich verbringe Zeit in Schulen mit SchülerInnen verschiedener Altersklassen und versuche sie mit dem, Tag, äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit in Kontakt zu bringen. Ähm, noch zu meinem Hintergrund. Ich habe Soziale Arbeit studiert und studiere jetzt im Master Klinische Soziale Arbeit und ähm, habe auch eine Ausbildung als Erzieherin. Und diese verschiedenen Aspekte, also der gesellschaftliche Aspekt, sowie auch der positive Aspekt, sind sehr unterstützend für die Arbeit bei DaNachDa. Hm, die Hanna hat uns ja jetzt schon äh, deutliche Brocken mehr verraten. Das heißt, es geht um Workshops, es geht um Nachhaltigkeit und es geht äh, zumindest zum Teil auch um Schulen. Ähm, wer kann denn da anschließen gleich? Ich kann da gerne weitermachen. Ich bin Julia und ich kann schon mal den ganzen Namen des Vereins verraten, nämlich Da nach Da Bildung für Nachhaltigkeit. Und da steckt dann eigentlich auch schon alles drin, was die Hannah angesprochen hat. Wir dürfen Nachhaltigkeitsworkshops geben an Schulen, die wir selbstständig entwickelt haben, mit Hilfe eines ganz, ganz wunderschönen Boards, das nämlich die Anna, um das wieder aufzugreifen, entwickelt hat. Genau, noch kurz zu mir, ich bin auch primär so dabei, Workshops zu geben und unterstütze jetzt aber auch vermehrt im Management. Genau, mein Hintergrund ist das Bio, äh, Umwelt- und Bioressourcenmanagement. so aus der Richtung komme ich. Okay, jetzt schauen wir noch beim Rest von, vom Team, was ihr dazu beitragt und ob da noch spannende Puzzlesteinchen kommen. Ich kann gerne weitermachen. Ich ähm, bin die Christine und ich ähm, bin seit 2009, Anfang 2019 bei Danach da und dabei. Ich ähm, äh, komme ursprünglich auf der Wirtschaft und ähm, wollte äh, in meiner zweiten Karrierehälfte, sagen wir so, was Sinnvolles machen und, und, und auch gerne was Schönes an Kindern mitgeben. Also wirklich auch die Menschen, mit denen ich arbeite, nicht nur eben Erwachsene, sondern wirklich auch Kinder. Und, und ähm, was ich auch gerne mache bei der Nacht da, ist überlegen, wie äh, wir den Kindern die richtigen, Informationen und Puzzlestücke geben, äh, damit sie aus ihrem Leben das Schönste und Sinnvollste machen. Das gefällt mir ja besonders gut, nicht? so dieser, dieser Blick in eine positive Zukunft und äh, die Überlegung, wie wir die äh, erreichen könnten, äh, wie die gestaltet werden kann und auch äh, von wem und ein bisschen die Antwort darauf, vermutlich von der nächsten Generation am stärksten. Okay, ähm, ja, wer ist die nächste im Bilde und im Bunde? Ich mache gerne weiter. Ähm, ich bin die Elisabeth und bin ähm, so von Anfang an eigentlich bei danach da dabei. Ähm, ich studiere derzeit im Master äh, Demokratiepädagogische Schulentwicklung und soziale Kompetenzen. Und mein Fokus liegt so auf den Themen Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung und bin da derzeit ähm, vor allem in der Konzipierung von Workshops ähm, beteiligt. Mhm. Das sind ja Studienrichtungen, von denen ich nicht einmal noch gehört habe. In meinem Leben klingt aber urspannend. Vielleicht können wir da ja nachher dann noch ein bisschen genauer sprechen. Ich glaube, jetzt haben wir noch die Andrea. Ja. Ja, ich habe ich hab danach da mit der Anna gemeinsam ursprünglich gegründet. Ähm, und vor der Gründung von dem Verein im Januar 2019 haben sowohl die Anna als auch ich unabhängig voneinander ähm, diese Idee gehabt, das Thema Nachhaltigkeit zum Thema Essen an Schulen zu bringen. Und bei mir ist das Thema deswegen ja, relevant geworden, weil ich zwei Kinder habe und zur gesunden Jause meines Sohnes einmal was besonderes machen wollte und an die schule gegangen bin und mir gedacht habe wie kann ich den kindern vermitteln was tatsächlich bei uns wächst was ist wirklich regional was ist wirklich saisonal und ich bin in den supermarkt gegangen und habe von allem was es dort gab ein stück gekauft und bin damit an die schule gegangen und habe dann die kinder sozusagen greifen kosten lassen und gleichzeitig durfte jeder sagen ich suche mir ein Obst oder ein Gemüse aus und darf sagen, was ist das? Woher kommt das? Was könnte ich daraus machen? Und wann wächst es? Dann kam auch noch die Frage dazu, welchen Teil der Pflanze esse ich gerade? Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe aber dann gemerkt, wenn es abstrakter wird, das, was man erklären will mit Kindern, es ist einfach, etwas zu erklären mit Kindern und für jeden, nicht nur mit Kindern, auch mit Erwachsenen, wenn ich es veranschaulichen kann. Ich brauche etwas, das ich angreifen kann. Und damit kann ich auch die Aufmerksamkeit halten. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich mich weiter bewege in Richtung Erklärung von größeren Zusammenhängen, Kreislaufwirtschaft, warum ist der Boden wichtig, was heißt Bio, habe ich gemerkt, da fehlt mir jetzt die Haptik. Und ich habe gemerkt, ich brauche was zum Angreifen. Und irgend, irgendwie habe ich mir diesen, hab ich diesen Wunsch an den Äther geschickt und ja. da kam die Anna <lacht> mit dem Danach nach da board ja. Und wir saßen dann da und haben dann irgendwie gesehen, dass genau das, was in meinem Teil meines Angebots gefehlt hat, die Anna entwickelt hatte. Und umgekehrt hatte ich bereits eine Finanzierung auf die Beine gestellt und hatte eben die ganze Kochseite, weil ich ein Lokal hatte. Auch, ja. Und so haben wir unsere zwei Babys quasi verheiratet und dann daraus den Verein gegründet. Ja, und jetzt kümmere ich mich eigentlich hauptsächlich um die Weiterentwicklung. Ich bin gerade an einem EU-Projekt dran und ich sehe da, ich fände es einfach so toll, wenn es uns gelingt, ganz viele Kinder miteinander zu vernetzen, die sich dann selbst miteinander gegenseitig austauschen über das, was sie lernen und auch selber überlegen, was sie noch alles erfahren wollen und selbst beginnen, Geschichten zu entwickeln auf dem Da-Nach-Da-Board. Mhm. Das klingt ja so, als hätten sich zwischen Andrea und Anna einmal die Kreise auf die bestmögliche Art und Weise geschlossen und jetzt schließen wir doch da auch ein bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Puzzlesteinchen ja schon zusammengetragen. Ich habe aber jetzt keine Ahnung, ob bei den Zuhörern, Zuhörerinnen ein schlüssiges Bild entstanden ist oder nicht. Ich glaube, was wir auf jeden Fall noch erklären müssen, ist das Board, das da nach da board. Ja, weil irgendwie, es steht so im Raum irgendwie essen. Also ich habe jetzt Gemüse im Kopf, ich habe Kinder im Kopf, ich habe gehört Workshops, irgendwas zum angreifen, dann, ich weiß nicht, Kochkurs oder äh, Schulbuffet und dann gibt es aber ein Board. Worum geht es denn genauer dabei? Im Hintergrund passieren wundersame Dinge. Ähm, Julia baut nämlich das berühmte, berüchtigte Board auf. Und Anna, kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was wir da, was wir da sehen, was da passiert? Ähm, sehr gerne, genau. Also, das, die Julia baut gerade einen unserer sechs Workshops auf. Das ist nämlich der Workshop, der heißt Wo kommt die Mango her? Und ihr seht jetzt, ähm, dass die Julia mehrere Holzobjekte auf dem Board fixiert und das. Wird tatsächlich so gemacht, indem sie es einfach raufsteckt, denn äh, unser danach da ist eigentlich wie eine Steckwand mit mehreren Schlüsselloch-ähnlichen ähm, Löchern, auf die man eben Straßen, Zahnräder, was auch immer zum Workshop gehört, aufstecken kann und so eine Art lebendige Kugelbahn entwickelt, die gleichzeitig auch eine Geschichte erzählt. Das heißt, das Ziel ist, während man über das wichtige Thema Nachhaltigkeit lernt, können die Kinder das wirklich auch selbst ähm, begreifen und selbst sich durch die Geschichte spielen. Kugelbahn, das heißt, da, da rollen dann Kugeln äh, auf diesem Board entlang. Genau, oder zum Beispiel Autos. Ja, okay. Das heißt, je nachdem, was wir zeigen. Können Sie dann, wie die Jule, das vielleicht jetzt auch, ja, sie wird das auch zeigen. Wie seid ihr denn auf die Mango gekommen? Ähm, die Mango war tatsächlich der erste Workshop, den wir den wir der auf dem danach da entwickelt war. Weil als die, ähm, Andrea und ich, uns getroffen haben, sind wir beide mit Workshops schon sozusagen in unseren Koffern, ähm, haben wir uns getroffen und... Ich habe damals als meine Bachelorarbeit die Mango gewählt, weil das eine Frucht ist, die ähm, in der Zeit auch begonnen hat, mehr an äh, Beliebtheit zu gewinnen und dann auch äh, die Frage war, ja wo kommt denn das eigentlich her und dann dadurch, dass es ja nicht etwas ist, was man als Baum im eigenen Garten kennt oder in der Gegend, habe hab ich das damals gewählt, damit mal ein... Ähm, ein Hintergrund, der komplex ist und sehr auch sehr an Distanz hat, verspielerisch dargestellt wird. Das klingt sehr spannend. Ähm, Anna, wie schaut es denn jetzt aus mit diesem Board? Ist das fertig in der Form oder ist das jetzt nur ein, ein kleiner Teil zur Anschauung? Tatsächlich ist das jetzt nur ähm, zur Anschauung. Die Jule hat zuvor eh kurz gezeigt, wie man mit dem Auto fährt. Ähm, und ich kann, wenn ihr wollt, euch mittels eines kurzen Videos, wie wir das im damaligen Gespräch gemacht haben, auch zeigen, wie es in Aktion läuft. Das heißt, zu Beginn sieht man, dass das dann nach Dabort aus drei gesteckten Teilen besteht. So können wir das dann auch sehr flexibel in die Schulen bringen. Hier ist der vollständige aufgebaute Mango-Workshop ähm, mit wirklich unterschiedlichen Informationspunkten, die ich dann auch gerne erkläre mhm. und zwar bei der Mango geht es jetzt zu Beginn darum, die Kinder haben immer die Aufgabe dann eine bestimmte Aktion vorne an Bord zu machen, das heißt hier äh, sät das Kind einen Samen und durch das Sehen ist ein biologischer Prozess, hat ein biologischer Prozess gestartet und das nächste Kind, ein kind kommt nach vorne und darf ähm, an den Zahnrädern drehen. Gleichzeitig haben alle anderen Kinder in der Klasse eine Aufgabe, nämlich sie müssen mitsehen, wie viele Jahre es braucht, bis von einem kleinen Setzling ein Baum mit tragenden Früchten entstanden ist. Und man weiß, es ist dann soweit, wenn das Auto zum fertigen Baum fährt. Dann kommen wir zur nächsten Aufgabe. Nämlich geht es bei uns nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um soziale Nachhaltigkeit. Und hier besprechen wir anhand eines Briefes eines Bauern aus Peru, der erzählt, wie viel er arbeitet und dass auch manchmal seine Kinder mitarbeiten müssen. Das wird dann sehr interaktiv mit den Kindern besprochen und auch die Kinder können immer ihre Meinungen dazu sagen. Danach kommt es zu einer kleinen Rechenaufgabe, das heißt, die Kinder ernten den Baum und multiplizieren ihn dann mit einer bestimmten Zahl, um herauszufinden, wie viele Mangos es tatsächlich auf einem Mangobaum Und von dort kommt es dann weiter zum Flughafen, wo die Mangos in das Flugzeug beladen werden ähm, und nach Europa geflogen werden. Hier nehmen wir dann auch noch einmal kurz die Möglichkeit zu sagen, okay, ein Flug, ähm, durch einen Flug entstehen auch Abgase. Und was bedeuten diese Abgase in Kilogramm CO2 und was bedeutet ein Kilogramm CO2 in einem Baum umgerechnet, damit man auch ein Bild bekommt von, ähm, von welcher Größe oder von welcher Zeit sprechen wir bis ein Kilogramm CO2 wieder von der Natur ausgeglichen worden ist. Und dann geht es schon ähm, zum Ende hin, nämlich zum Supermarkt, zu einem österreichischen, wo auch hier die Situation eines Supermarktangestellten besprochen wird, mit den Kindern diskutiert wird und reflektiert wird. Ja, wunderbar. Das war jetzt wirklich sehr, sehr anschaulich. Vielen Dank. Ähm, jetzt würde ich es äh, sehr spannend finden, mit euch auch ein bisschen darüber zu sprechen, ähm, welches pädagogische Konzept steckt denn äh, hinter, hinter eurer Idee? Ähm, was habt ihr euch dazu überlegt? Warum habt ihr diese Form gewählt? Ich würde noch gern was anschließen, aber es passt auch vielleicht gut zum pädagogischen Konzept, zu deiner zweiten Frage. Ähm, Einer der, der, der wesentlichen Aspekte neben dem Board ist diese vielen kleinen Aufgabenstellungen, die die Anna gerade schon erwähnt hat. Und am Ende der Mango-Story ist uns wichtig, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, ich darf niemals eine Mango essen. Eine Mango ist böse. Aber wir machen schon eben mit dieser CO2-Rechnung einen Vergleich. Wir nehmen auch Äpfel mit und sagen dann, wie viele Äpfel hätte ich quasi essen können im Wert von einer Mango, wenn CO2 die Währung dahinter ist. Im Sinne von CO2 als möglicher Art von Ressourceneinsatz. Ja, wie viel Kapazität von Mutter Erde nehme ich, um Essen zu mir zu nehmen? Und das geht eben nicht darum, und das ist, glaube ich, auch so eben ganz wichtig für das pädagogische Konzept, nicht zu urteilen, zu sagen, das ist jetzt falsch oder richtig, aber ein Verständnis für den gesamten Vorgang dahinter, für die Komplexität, was steht hinter meinem Essen, um dann selbst auch eine Entscheidung treffen zu können, dass ich vielleicht sage, die Mango ist etwas ganz Besonderes und das esse ich Weiß nicht, einmal in der Woche oder zweimal im Monat und ich passe auf jeden Fall auf, dass die Mango reif ist, wenn ich sie kaufe und dass sie mir nicht verdirbt äh, und ich sie rechtzeitig esse. Ja? Und es geht einfach darum, dass man sich wirklich sehr bewusst auseinandersetzt ähm, mit der Geschichte hinter, hinter unserem Essen und wie mhm. es entstanden ist. Mhm. Mhm. Okay. Das heißt, da auch zu sensibilisieren für verschiedene Themen, die drinnen stecken, weil es geht ja da insgesamt dann auch um, um Ressourcenschonung, äh, um, um Nachhaltigkeit in einem weiteren Sinn, äh, um Klimaschutz ähm, und... Äh, Genau, aber kommen wir vielleicht noch einmal auf den, auf den genaueren Punkt des pädagogischen äh, Ansatzes dabei. Ähm, vielleicht auch, welche, welche Herausforderungen äh, habt ihr grundsätzlich gesehen, die, äh, die sonst die vielleicht zur so Bildung für Nachhaltigkeit äh, schwierig oder herausfordernd zu machen? Äh, und wo ihr das Gefühl habt, da könnt ihr ein bisschen eine Antwort drauf bieten. Vielleicht versuche ich da mal eine Antwort dazu ähm, mhm. zu geben. Ich möchte ein bisschen ausholen. Ich hatte vor fünf Jahren die Möglichkeit, als Sprachassistentin nach Frankreich zu gehen und habe Erfahrung gesammelt, drei Gymnasien in Bordeaux und bin da zum ersten Mal eigentlich als Lehrende in Berührung mit Schule gekommen und habe Schule als einen Ort, der sehr geprägt von Hierarchie, Autorität, ähm, Wettbewerb, soziale Ungerechtigkeit ist wahrgenommen. Und das war eine Erfahrung, die mich wirklich sehr stark berührt hat. Also das, da, da wurde dann, ist in mir ein, ein ganzer... Es mm, hat mich sehr zum Denken äh, bewegt und ich habe mir begonnen die Frage zu stellen, welche Lernkultur brauchen wir im 21. Jahrhundert für eine zukunftsfähige Gesellschaft? Wie lernen wir? Und habe mich dann mit unterschiedlichsten ähm, innovativen ähm, und alternativen Pädagogiken auseinandergesetzt und hatte dann, ähm, ja, hatte dann das Glück, auf ein Pionierprojekt in, in Paris zu stoßen. Das ist... Die Living School in Paris, ähm, das ist eine bilinguale, sehr innovative ähm, Schule, Volksschule und Kindergarten. Seit diesem Jahr ähm, wird auch eine weiterführende Schule angeboten und ähm, da habe ich in der Beschreibung dieses Projekts, ähm, ohne noch dort gewesen zu sein, ähm, ganz stark gespürt, hier finde ich die Antworten auf meine Fragen, die ich mir in Frankreich gestellt habe. Und ähm, ich hatte dann die Möglichkeit, mehrere Praktika zu machen und Weiterbildungen. Und ähm, ja, das Konzept der Leaving School ähm, ist einerseits ähm, sehr, ähm, ich würde sagen, es ist ein Pionierprojekt für eine humanistische und sehr demokratiepädagogische Lernkultur. Und ähm, das bedeutet, einerseits ist hier der Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, bildet sozusagen das Fundament des pädagogischen Konzepts und gleichzeitig ähm, sind aber auch die Themen der Nachhaltigkeit, ähm, Klimaschutz äh, von Anfang an ähm, vertreten und Kinder im Kindergarten, also ab dem Alter von drei Jahren, ähm, werden mit diesen Themen sensibilisiert und ähm, ja, haben die Möglichkeit, wirklich ähm, einerseits zu erfahren, dass, sie, dass jeder von uns, egal ob Kind oder Erwachsener, ähm, sein so ein ganz großes Potenzial in sich trägt und das sind all unsere Qualitäten, die uns ähm, die Möglichkeit geben, einen Beitrag zu leisten in dieser Welt. Und das lernen die Kinder in der Living School ab dem Alter von, von drei Jahren. Und so ähm, ja, gibt es da dann jedes Jahr eigens initiierte soziale und ökologische Projekte. Ähm, und ich habe mir das genauer angeschaut und ähm, bring da, habe da jetzt die Möglichkeit bei danach da ähm, sehr viel von diesem innovativen, sehr humanistischen, pädagogischen Konzept einzubringen. Mhm. Genau. Was ich da im Zusammenhang gleich auch spannend finde, ist, mit euch ein bisschen zu besprechen. Also ich denke mir, die, die Herausforderung bei der Vermittlung von diesen Themen äh, auch von der ganzen Komplexität, äh, die, die dahinter steckt äh, und im Vergleich zu dem, was wir vielleicht von Schule gewöhnt sind oder gewöhnt waren, äh, liegt ja schon auch darin, äh, wie, wie kann man dieses Fächerdenken, das wir zumindest früher hatten, auflösen ja, und ähm, ich glaube, es braucht auch mehr als fächerübergreifende Projekte oder so. Es ist einfach eine andere Art von Denken, wo man nicht mehr sagen kann, es geht um Naturgeschichte, es geht um weiß ich, das, das, das. Und ihr habt ja auch sehr unterschiedliche Backgrounds, die ihr alle einfließen lassen könnt. Jetzt würde mich einmal interessieren, wie geht ihr das für euch denn an, wenn ihr Workshops entwickelt, eben die ganze Komplexität, die schon thematisch quasi vorhanden ist reinzubringen und auch eure verschiedenen Sichtweisen, eure verschiedenen Zugänge und Backgrounds. Wie wickelt ihr das selber ab, so in der Zusammenarbeit? Ja, ich, was ich sagen wollte, also die Entwicklung der Workshops. Wir haben ja tatsächlich, glaube ich, mit zwei begonnen in 2019 oder drei und wir haben jetzt sechs und sind an der entwicklung von weiteren ähm, gerade dabei ähm, es ist äh, wie auch die elisabeth jetzt auch die living school beschrieben hat versuchen wir das ein bisschen danach da zu leben es läuft sehr unhierarchisch ab und es ist ähm, ich, find, ich ich liebe dieses team weil einfach so viel so wie zu so viel Achtsamkeit umgegangen wird und ähm, jeder hat seine Stimme und und jede Meinung ist wertvoll und es wird äh, und wir schaffen es tatsächlich sehr gut ähm, äh, da glaube ich aus allen Welten weil du ja erwähnt hast äh, Ira dass wir wirklich unterschiedliche Backgrounds haben die die einfach die, die für mich die wert, die wertvollen Workshops ausmachen es kommt wirklich von allen Ecken kommen, kommen Inputs und im Endeffekt versuchen wir wirklich auch ähm, nicht nur ähm, Fakten zu bringen, damit die Kinder sich was überlegen, sondern auch wirklich auf die Kinder so zuzugehen, wie es die Elisabeth jetzt beschrieben hat, dass wir sie, wir, wir schätzen die Kinder extrem, wir bringen ihnen. Ähm, sehr viel äh, eben Wertschätzung entgegen, aber auch wir bringen sie gerne in ihre Kraft, also wir haben so kleine Übungen immer am Anfang der Workshops. Eines, das ich sehr gerne mache, ist, äh, wenn wir einen, eine, einen Sitzkreis machen und, und wir fragen jedes Kind, ähm, was ist deine größte Stärke? Wie heißt du und was ist deine größte Stärke? Und äh, manche Kinder sind da ganz schüchtern und es fällt, fällt ihnen nichts ein. Und dann fragen wir natürlich die Freunde und dann und die, diese Kinder, denen nicht einfällt, was sie gut können, strahlen so sehr, weil jemand andere gesagt hat, das kannst du gut oder das kannst du gut. Und das ist einfach so, ja, so so äh, entwickeln wir die Workshops mit ähm, verschiedenen Komponenten, wo wir schon, wo, wo wichtig ist, nicht nur der Inhalt, also den wir beitragen, den Kindern bringen wollen, sondern auch die Art, wie wir den Kindern was beibringen wollen und auch dem, mit unterschiedlichen Medien arbeiten. Aber vielleicht mag die Hanna jetzt ein bisschen ergänzen. Ja, danke. Ich glaube, zu ergänzen gibt es noch so diesen wichtigen Faktor, den du auch schon angesprochen hast, ist so die das Interdisziplinäre. Also wir kommen tatsächlich alle aus sehr verschiedenen Bereichen und ich würde sagen, das zeichnet uns als Team sehr aus, weil jede Disziplin ja auch eine ganz eigene Brille trägt und ich das Gefühl habe, wir können diese Brillen sehr gut vereinen und das spürt man nicht nur innerhalb der Workshop Entwicklung, wo ja, nahezu alle Aspekte abgedeckt werden, dadurch, dass wir einfach auf verschiedene Dinge achten und Dinge verschieden betrachten und das sehr gut vernetzen und verweben können. Und ich finde auch so Schlagwörter wie Interdependenz, dass alles miteinander zusammenhängt, die wir ja auch mit danach da leben und auch Kindern und Jugendlichen vermitteln wollen, ähm, spiegelt sich da sehr gut wider. Also die Workshops hängen miteinander zusammen und auch die Themen, die darin abgedeckt werden, nämlich soziale Gerechtigkeit, aber auch soziale Nachhaltigkeit, wie Anna vorhin schon gesagt hat, und ähm, eben wie zum Beispiel bei der Mango Story, dass ähm, deutlich wird, okay, was bedeutet es, faire Löhne zu bezahlen, was bedeutet es aber auch, ähm, wie ich einkaufe, also den Kindern auch zu vermitteln, hey, ihr seid handlungsfähig, ihr seid selbstwirksam, ihr könnt wirklich auch entscheiden und was tun. Und ähm, auch so dieses Gefühl zu vermitteln, jede Person von uns oder jede, jedes Individuum hat eine eigene Stimme und kann die auch nutzen und ähm, Verhalten hat immer eine Ursache. Und wenn wir den Kindern die Möglichkeit geben, das zu erfahren durch verschiedene Arten des Erlebens, dass ihr Verhalten oder dass sie ihr Verhalten gezielt steuern können, mhm. ähm, dann sind wir da schon einen guten Schritt mhm. vorangekommen und mhm. ja. Ich finde das ja ganz, ganz wunderschön. Äh, ihr sprecht mir mit vielem äh, sehr aus der, aus der Seele und dem Herzen. Äh, speziell auch, ähm, also das, was, was du, Hanna, jetzt gerade gesagt hast, mit dem selbstwirksam werden. Äh, das finde ich so einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch. Äh, das ist auch was, was ich mit der Mutmacherei so gern stärken möchte. Ähm, einfach auch durch das immer wieder äh, Hinweisen, dass, dass es so stärkend ist für die Persönlichkeit, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf äh, die Dinge richten, äh, wo auch äh, Lösungen entstehen, wo, wo wir handlungsfähig sind und sein können. Und was mich auch sehr, sehr angesprochen hat, äh, was du, Christine, erzählt hast, äh, auch über das, äh, äh, die Kinder auf die eigenen Stärken zuführen eigentlich. Weil, was mir so sehr aufgefallen ist, ich habe ja sehr, sehr lange Zeit auch als Coach gearbeitet und dass so viele Menschen ihre eigenen Stärken nicht kennen. Also es ist oft gar nicht so sehr die Schüchternheit, sondern wir neigen ja, glaube ich, alle dazu, das, was wir tun und wie wir die Welt erleben, als selbstverständlich zu nehmen und zu glauben, das ist für alle so, so wie wir sind und so wie wir denken. Und äh, dann äh, oft gar nicht zu merken, wo können wir eigentlich etwas besser oder haben ein Talent, das andere nicht so wahrnehmen. Und äh, ich habe oft festgestellt, wie unglaublich wichtig da die Rückmeldung von anderen ist. Die dann war irgendwie so, ich weiß nicht, so Dinge wie jemand kann gut zuhören, das ist so ja eh. ja, Aber wenn man das dann einmal hört, dass das, ich weiß nicht, in einer Gruppe zehn Leute sagen oder so, entsteht vielleicht so der Eindruck, Moment mal, da geht es schon auch um was anderes. Das fällt jedem auf, das scheint irgendwie so ein bisschen quasi aus der, aus der Norm herauszuragen oder so. Ähm, ja, ich, würde also, an, ich würde da gerne noch an, ansetzen, weil genau dieser Aspekt ähm, kommt eben zum einen dadurch zum Tragen, wie wir, wie wir den Workshop gestalten. Aber mhm. ähm, etwas, das ich beobachtet habe, ähm, jetzt schon in, über mehrere Workshops, ist, dass gerade in der Situation, äh, wir haben ja einen Workshop, wo wir gemeinsam kochen. Und gerade in der Situation des gemeinsamen Kochens, äh, da passieren oft also totale Wunder. Ja? Ähm, ein Beispiel. Ich war an einer NMS im 10. Bezirk, wo ich mehrere Klassen begleitet habe. Und in der Klasse durften sich dann die Kinder, so wie ich es immer mache, halt aussuchen, auf welcher Station will wer kochen. Also es gibt die Smoothie-Station, es gibt die Station, wo Aufstriche gemacht werden, es gibt die Station, wo ein Ofengemüse gemacht wird, es gibt die Station, wo süße Früchte gebacken werden. Und es gab ein Mädchen, das wollte unbedingt, das Ofengemüse machen und da hatte sich aber schon ein Cluster von fünf Burschen zusammen ge gefunden, ja, die gesagt haben, wir machen das Ofengemüse. Und das kleine Mädchen stand da und hat gesagt, ich will aber auch Ofengemüse machen. Ja. Und zwar was doch sichtbar, sie gehört dort nicht dazu. Das ist eine Gruppe innerhalb der Gruppe und die wollen sie auch nicht dabei haben. Ja. Und sie kommt zu mir und sagt quasi, darf ich nicht Ofengemüse machen? Und ich habe gesagt, ja klar kannst du Ofengemüse machen, geh zu der Gruppe zum Ofengemüse machen. Und dann sagt sie, ja, aber die lassen mich nicht. Und dann sage ich, hast du sie schon gefragt? Und dann geht sie hin und dann gab es dazu einen Redelsführer. Ja, und, und dann gab es da einen Dialog. Ja, und das war total spannend, weil der wollte nicht, aber dann hat er auch gemerkt, ja, dass das nicht in Ordnung ist. Ja, dass dieses Ausschließen nicht in Ordnung ist. Und dann hat sie quasi auch gnädigerweise mitmachen lassen und im Laufe dieses gemeinsamen Kochens haben die zwei begonnen also die zwei waren dann irgendwie die die sich permanent den Ball zugeschubst haben das da ist dann plötzlich der Dialog zwischen den zweien gewesen welches Gewürz ist jetzt doch besser für diese konkrete Konstellation weil sie haben dann drei Bleche gemacht und und plötzlich war zwischen den beiden eine Beziehung da die vorher nicht existiert hat mhm. und und eine ganz ähnliche Situation hatte ich an der gleichen Schule in einer Klasse mit ganz starkem Migrationshintergrund, wo drei Mädchen waren, die fast kein Deutsch gesprochen hatten, äh, gesprochen haben und die waren um die 14. Also so 14, 15-Jährige sind ja nicht immer ganz leichte Klassen, ja, weil halt Pubertät, aber auch gleichzeitig sehr, sehr spannende Klassen und diese drei Mädchen... Also ich komm dort, wir kommen dort immer mit Rezepten auch hin und sagen, was sie machen können und diese drei Mädchen hatten bei der Gemüsekiste aber auch noch Zutaten für etwas anderes gesehen, nämlich eine Melanzani und haben dann gesagt, dürfen wir diese Melanzani haben, wir möchten gerne ein syrisches Gericht machen dass die Melanzani braucht. Mhm, ja. mhm. Und ich habe ihnen gesagt, ja klar, super. Also ich freue mich, wenn ihr kein Rezept braucht. Bitte macht's gerne, was ihr machen wollt. Und, und wieder, ja, sie waren plötzlich im Zentrum der Klasse. Die drei waren immer irgendwie vorher, man hat das gesehen, die waren irgendwo ein bisschen außen, ja, saßen außen und plötzlich waren sie im Mittelpunkt und es wurde das Baba Ganusch verkostet. Mhm. Und alle Kinder eben genau zu dem Punkt. Was kannst du besonders gut? Ja, mhm. ähm, es ist besonders wertvoll. Ich komme aus einer anderen Kultur und ich habe hier ein Geschenk mitzubringen in Form von dem, was ich weiß und dem, was ich kann, wie ich ein Gericht zubereite. Mhm. Das finde ich ist ja ein wunderschönes Beispiel auch, weil es äh, auf der einen Seite eben dieses andere quasi zeigt und es gleichzeitig in die Normalität hereinholt. Nicht, Man kocht halt gemeinsam und das macht äh, jeder auf eine andere Art und Weise. Ja? Also ganz, ganz toll, was da auch an, an sozialem Lernen äh, stattfindet in, in eurem Projekt und eben auch... Äh, ja, sowas wie Teambuilding quasi. Also da passieren Dinge, die sonst vermutlich nicht passieren würden. Was bei mir jetzt im Kopf passiert ist, es haben sich wieder ganz viele Fragen aufgetan. Nämlich erstens einmal, welche Altersgruppen erreicht ihr, könnt ihr, wollt ihr mit diesem Projekt erreichen? Also für, für welche Altersgruppe ist zum Beispiel dieses Board geeignet? Ist das jetzt für die ganz Kleinen oder habt ihr da auch Erfahrungen mit Älteren? Es ist eigentlich immer ziemlich spannend. Also wir bieten unsere Workshops eigentlich in jeder Schulklasse an, wirklich von der Volksschule bis zur Oberstufe und haben da auch jeweils schon Erfahrungen machen können. Und ähm, ja, das Board ähm, wird überall, um ehrlich zu sein, angenommen. Wir waren jetzt kurz vor dem Lockdown noch ähm, ähm, ganz wunderbare Schule, in der äh, verschiedene ähm, Altersgruppen zusammengeschlossen werden, sodass wir, oder ich war in der Altersgruppe von 12 bis 15-Jährigen und ähm, am Anfang, wenn man so mit dem Wort halt in die Klasse kommt, sind alle erstmal sehr ähm, gespannt und schauen schon und dann merkt man, ähm, dass in so, ein, so eine leichte Schüchternheit einkehrt, weil wir binden es natürlich auch immer ein und ähm, zeigen halt auch äh, die, die Systeme anhand des Boards. Und dann gibt es immer eine ne Pause, so nach einer Dreiviertelstunde, ja. Ich gehe kurz raus, hol ein bisschen Wasser, komme wieder auf einmal. Das ganze Board ist umringt von Schülerinnen. Alle stehen auf einmal davor und machen und tun und erleben und spielen damit. Und das ist irgendwie, das ist so dieser Zauber. Weil man wird einfach nie zu alt zum Spielen. Ich finde es auch immer wieder spannend, auch gerade wenn wir einen neuen äh, Workshop entwickeln. Äh, wie machen wir es jetzt und äh, welche Elemente holen wir uns ans Board? Wie, welche Mechanismen äh, nutzen wir auch? Und ähm, ja, deswegen ist es irgendwie immer spannend zu sehen, dass es von ähm, der Erste Klasse Volksschule, beziehungsweise sogar schon auch in der Vorschule, äh, waren wir auch. Bis zur Oberstufe sind alle ja, mhm. haben alle Freude dran. Okay. uns auch schon mal mitgenommen zu einem Workshop eines Magistrats der Stadt Wien. Also immer 22 durften wir das Board einmal vorstellen im Rahmen von ihrer Jahrestagung. Und auch Erwachsene spielen gerne mit. <lacht> Okay, das heißt, ihr seid nicht nur in Schulen, ihr habt quasi auch andere Zielgruppen. Mhm, sehr spannend. Erzählst doch da ein bisschen dazu, an wen sich das auch noch richten oder wenden könnte. Wen möchtet ihr da noch erreichen? Ähm, tatsächlich sind unsere Zielgruppen alle, die gern wirklich ähm, Nachhaltigkeit mal anders kennenlernen wollen. Das Thema wird oft in unserem Alltag entweder abgestempelt als sehr groß oder unübersichtlich dargestellt und wir probieren halt wirklich, dieses Große ähm, ansprechend und lustig so runterzubrechen, dass man wirklich weiß, ah, ich weiß jetzt, was ich machen kann, ohne dass ich mich jetzt überwältigt fühle von dem Ganzen. Das heißt, ähm, während wir wirklich äh, klare Konzepte für die Schule haben, weil das dort auch sehr gefragt ist, sehen wir, wie die Andrea auch gesagt hat, dass die Konzepte auch in anderen, bei anderen Zielgruppen super ankommen. Mhm. Das heißt, an alle Zuhörerinnen, auch wenn ich euch so direkt kurz ansprechen darf, wenn ihr sagt, wir sind eine Organisation, ihr seht, ihr würdet gerne mehr zu dem Thema machen, wir kommen gerne. Super. Einer unserer Kunden war oder ist die Tierschutzambutstelle. Die uns zum Beispiel äh, quasi, oder wir hatten ohnehin vor, die Geschichte der Milch zu erzählen und sind uns da quasi gegenseitig offene Türen eingelaufen, weil die Tierschutzombudsstelle gesagt hat, das fänden sie großartig und sie würden uns quasi die Entwicklungszeit äh, für diese Geschichte auch gerne sponsern und ihrerseits dann natürlich auch diese Geschichte gerne verwenden für die Kommunikation zu ihren Zielgruppen. Ähm, weil während uns irgendwo beim Fleisch schon ganz klar ist, dass es natürlich ein ethisches Thema gibt, das ist offensichtlich, äh, ist dann äh, die, die Frage der ökologischen Auswirkungen des Fleisches, da muss ich schon viel mehr wissen über Kreislaufwirtschaft. Das spannt ja den ganzen Kontinent, das Thema Fleischkonsum und die Auswirkungen. Aber bei der Milch, ähm, weiß man so vieles nicht. Es beginnt schon einmal bei der Frage, wann gibt eine Kuhmilch? Nur dann, wenn sie vorher schwanger war. Das wissen viele Erwachsene nicht. Ja, mhm. Dieser Zusammenhang, der so nah dran ist an dem an der Urform des Lebens. Ja, Jetzt sind mhm. wir hier alle Frauen in dieser Gruppe. Ja, Was heißt das? Ein, sein Kind zu säugen. Ja? Wir sind Säugetiere letztlich. Ja? Und diese Frage durften wir gemeinsam mit der Tierschutzombudsstelle arbeiten, erarbeiten, was auch den Riesenvorteil hatte, dass wir auch ganz viel für den Content an Informationen, Expertise bekommen haben. Wir sind an einem Tisch gesessen in einer Expertenrunde äh, mit acht Experten, die alle sich das Material auch angeschaut haben, ähm, weil natürlich auch klar war, so eine Geschichte wie Milch, ähm, da stehen große Lobbys dahinter, da will man jetzt auch nicht irgendeinen Unsinn erzählen. Ja? Das muss schon alles stimmen, es muss schon alles passen und gleichzeitig, ja, es ist, wie es ist. Ja? Was, mhm. was, was für ein Produkt nehmen wir da in welchen Mengen zu uns und wie wird es eigentlich hergestellt? Und was ist der Hintergrund für einen Preis von X für eine Heumilch aus äh, biologischer Haltung versus einer Milch um 30 Cent? Und was ist die Geschichte hinter diesem Produkt? Mhm. Nur vielleicht da nochmal kurz den Bogen zu spannen, weil du ja vorhin auch gefragt hattest, wie wir unsere Workshops entwickeln. Ähm, wir arbeiten da nämlich fast immer sehr eng auch mit Expertinnen zusammen und holen uns da auch ähm, gerade halt das Wissen auch extern auch gerne heran und tauschen uns da gerne aus. Und auch im Nachhinein, wenn wir die Story schon... Gefühl zu Ende entwickelt haben, pitchen wir die auch erstmal vor Eltern, vor SchülerInnen, um da auch erstmal auch und LehrerInnen, um da dann auch ein Gespür zu bekommen, wo stehen wir, passt die Methodik und justieren dann auch gerne nochmal so ein bisschen die Feinheiten nach. Also es ist immer ein großer Komplex, den man da öffnet und damit wir halt auch einfach den Standard bieten können und den Anspruch dann halt auch von den Lehrern und auch von uns selbst dann ähm, erfüllen zu können. Und Geschichte muss eigentlich auch nie zu Ende sein, weil mit jeder Schulklasse, in die wir reingehen, wo uns ein Kind einen tollen Hinweis gibt, dann ist die Geschichte beim nächsten Mal schon um das reicher geworden. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das überhaupt ein, ein spannender Prozess ist, auch zwischen euch und äh, jetzt diesen zum Beispiel Experten, Expertinnen äh, oder mit wem auch immer ihr da zusammenarbeitet, weil ich denke mir, das ist ja nie eine Einbahnstraße, nicht, sondern... Äh, das, wie ihr es angeht und äh, die Fragen, die ihr stellt, ähm, sind ja vermutlich auch für die anderen irgendwie bereichern, so im Verstehen des eigenen Contents quasi. Also da könnte ihr mir vorstellen, dass die auch äh, durchaus davon profitieren. Ähm, das bringt mich auch zu einer nächsten Frage. Habt ihr vielleicht äh, Tipps für andere Menschen, die jetzt in diesem ganz, ganz großen Bereich, ich sage mal Bildung für nachhaltige Entwicklung, oder ähm, SDGs im allerweitesten Sinne äh, tätig sind ähm, oder das vermitteln möchten, äh, sich damit beschäftigen möchten, die sind ja oft von der Größe und Komplexität von dem Thema irgendwie fast erschlagen. Und wenn man zum Beispiel auf die SDGs schaut, ähm, die sind ja eigentlich für die ganze Welt formuliert. Äh, im großen Blick drauf und ich finde aber fürs Individuum oder kleine Organisationen ist das ein bisschen so oh, Wo fange ich da überhaupt an? Wo finde ich da meinen Platz? Äh, und ich denke mir, ihr habt das ja jetzt äh, Seid ihr durch diesen Prozess schon durchgegangen habt ihr da vielleicht ein paar Tipps die allgemeingültig sein könnten für verschiedenste Anwendungen? Ja, mein Tipp wäre diesbezüglich ähm, aus unserer Erfahrung, es ist immer gut, wenn du mit einem Thema beginnst, das dich fasziniert. Etwas, was du persönlich auch wissen möchtest. Ähm, weil, wie du gesagt hast, SDGs ist ein unendliches Thema. Und auch ein SDG ist noch sehr groß. Da, da kannst du wirklich lange reinzoomen. Und das Wichtigste ist einerseits, was fasziniert mich und wie auch diese Vorstellung, wie hat also wie steht es in Verbindung mit meinem Alltag oder dem Alltag der Personen, denen ich das gerne beibringen möchte? Das heißt wirklich von dem in sich gehen zu dem, wie kann das am besten ähm, an die Personen rüberkommen? Das wäre mhm. ähm, genau und vielleicht da noch ein kurzer Blick, wir sind seit diesem Semester mit danach da auch ähm, Halten an der Pädagogischen Hochschule Wien ein Seminar zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da, genau da ist das das Thema, dass die Studierenden ähm, die Aufgabe bekommen, zu überlegen, welches Thema interessiert sie und wie würden sie das so spannend wie möglich in die Klasse bringen. Eine Frage in der letzten Einheit war auch zum Beispiel, sie sollen kurz ähm, via Mentimeter in die Gedankencloud draufschreiben was ist Ihre positive Erinnerung an Ihre Volksschule und warum? Was ist eine Erinnerung? Und dann mit, diesem, mit, dem, ähm, mit der Zusammenfassung, dass diese Erinnerungen haben Sie als Lehrer, als Kinder damals gehabt und jetzt sind Sie werdende Lehrer und genau diese Erinnerung können Sie schaffen. Und Nachhaltigkeit bietet halt einfach auch wirklich den Raum, wie du gesagt hast, äh, fächerübergreifend, aber auch faszinierend Dinge, in der Klasse aufleben zu lassen. Julia, wolltest du was sagen? Hast du Lust ja, ja, genau. Ähm, ich finde nämlich auch diese eigene Faszination, das hat für mich auch was mit Authentizität zu tun. Also ich glaube, wir sind auch dann am Authentis authentischsten. Ha, jetzt habe ich das erste Wort so gut <lacht> bekommen, jetzt zeige ich mal nicht. Denn ähm, ja, wenn wir einfach selbst diese Passion für die Sache haben und wenn wir selbst dafür brennen und der Aspekt, den wir bei danach, danach da auch einfach leben, ist die Freude dran und der Spaß und die Neugier und auch so ein bisschen das Kind auch in sich so mitzuwecken und damit zu füttern. Also ich glaube, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz oft sehr bedrückend sein kann, weil es auch einfach sehr groß ist und allgegenwärtig und auch mittel- und langfristig, glaube ich, da... Ähm, ja, viel, viel vor uns steht und da trotzdem den Blick auch ein bisschen auf die Freude und auf die Chancen zu zu legen. Was ich vielleicht noch ergänzend sagen kann, ist, was wir auch gelernt haben, glaube ich, in, in dem Team ist, man kann nie alles, was man sagen möchte, in einem Workshop verpacken. Das heißt, man darf sich die Chance geben, wirklich Stücke, Stück für Stück an die Sache ranzugehen. Also das sage ich jetzt wegen deiner Frage zu Tipps an andere ähm, Entitäten. Wir machen auch jetzt Step by Step, sowohl in der Entwicklung der Themen, die wir bringen, als auch ähm, wenn wir in eine Schule gehen und wissen, ähm, vielleicht läuft der Workshop ganz anders, als wir es vorhatten. Wir haben eine eine, eine Vorgabe, ähm, wissen, wir können ergänzen, wenn die Zeit da ist, aber was uns wichtig ist, ist, dass die Kinder mit etwas mitgehen und, und, und darum geht es und wenn es wenig ist, ist es wenig und wir kommen wieder. Äh, ich fasse das mal zusammen, was jetzt irgendwie bei mir hängen geblieben ist. Also so der, der persönliche Bezug sollte da sein äh, und wenn geht auch mit Begeisterung, Leidenschaft, äh, Interesse, Neugierde und so vielleicht auch der quasi lokale Bezug, ja? das heißt, dass es mit dem, mit dem Umfeld etwas äh, zu tun hat, in dem man sich befindet oder das man erreichen möchte äh, und vielleicht auch, ich würde es jetzt kurz, äh, das, was die Christine gesagt hat, vielleicht auch als Mut zur Lücke bezeichnen, äh, also sich nicht selbst zu überfordern, mit dem ich muss jetzt alles bringen, alles sagen, alles äh, unterbringen, ähm, weil das geht eh nie, das merke ich auch in den Podcasts immer, wo man nachher dann so, oh Gott, das habe ich nicht gefragt oder so, ich möchte noch einmal kurz in die Schule zurückkehren mit euch, Schule als Institution. Ist es leicht, ist es schwierig, dass ihr mit euren Workshops in die Schulen hineinkommt? Wie geht es ihr das an? Fehlt da noch was? Braucht es da noch was? Was würdet ihr euch noch wünschen dazu? Ja, also vielleicht sage ich dazu was, weil, weil es ja irgendwo bei mir damals, also wie es bei mir begonnen hat, es, es, es war einfach nur Propaganda. Ich habe mit einer Schule begonnen und, und dann redet der Lehrer mit dem nächsten und dann bist du schon bei der nächsten Schule und dann, also es war wirklich wie ein, ich hab, wir haben nie Werbung gemacht in dem Sinn, klassische Werbung. Irgendwann haben wir dann, einen, haben wir dann den, wie wir den Verein gegründet haben, haben wir dann einen Folder gemacht und einen Facebook-Account gemacht, aber wir haben jetzt nie sehr gezielt Werbung gemacht. Was wir gemacht haben war, wir haben uns schon auch Gleichgesinnte gesucht. Also wir haben Teach for Austria kontaktiert, äh, weil klar war, dass Lehrer, die Teil dieses Programms sind, auf jeden Fall sehr offen sind, um ähm, ja, dieses Thema einfach hereinzubringen an die Schulen. Ähm, und etwas, das definitiv auch, glaube ich, ein großer Turbo war für uns und warum wir sehr viel Nachfrage hatten nach Workshops war Fridays for Future. Also mit der Fridays for Future Bewegung ist das Thema Klimawandel definitiv in der, ganz, in der Breite angekommen. Und da war natürlich das Thema total präsent, wie vermitteln wir das, was das überhaupt bedeutet, damit nicht Klimaangst herrscht, sondern nein, es ist eine Situation, die wir haben wir verursacht bis zu einem gewissen Grad und wir können auch einen guten Teil daran tun, hier auch entgegenzuwirken. Das, äh, das Schauen auf die, vor allem auf die Lösungen, ja wo wollen wir eigentlich hin, wo kann es hingehen, ähm, was wollen wir erreichen, äh, statt äh, Schuldzuweisungen, Finger zeigen und so, denke ich mir, ist im Zweifel immer der bessere und der, der konstruktivere Weg. Äh, aber weil wir auch gerade bei Zielen sind, was wäre denn das Schönste, was ihr quasi erreichen könnt, äh, das bestmögliche Ergebnis oder so, äh, also wenn man da ein bisschen träumen? Oder vielleicht auch das Schönste, was ihr schon an Rückmeldungen bekommen habt? Ich glaube, wenn ich träumen könnte, ich darf, ähm, dann wünsche ich mir, dass es wirklich in den Lehrplan aufgenommen wird. Nachhaltigkeitsbildung. Dass es wirklich Teil des Lehrplans wird und dass es verpflichtend ist, für jede Schule darüber nachzudenken und mit den SchülerInnen zu reflektieren. Ähm, kurz- und mittelfristig ist es ein Ziel, in jedem Bezirk von Wien auch ähm, Workshops gehalten zu haben und was mir auch immer wieder ein großes Anliegen ist und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, ist, dass ähm, auch die, ähm, die finanzielle Schwelle oder Hemmschwelle halt einfach nicht da ist dadurch, dass wir gefördert werden von der MA22. Dadurch können wir wirklich an jeder Schule Workshops anbieten. Also es gibt, wir versuchen da halt auch gegen eine gewisse soziale Ungleichheit vorzugehen und Nachhaltigkeitsbildung und Umweltbewusstsein nicht nur für eine bestimmte Klasse oder Schicht möglich zu machen, sondern es wirklich jedem Schüler und jeder Schülerin ermöglichen zu können zu dem Thema zu reflektieren und sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Dazu nur vielleicht kurz, heißt das, dass die Workshops für die Schulen äh, kostenlos sind und von der MA22 für euch finanziert werden, oder wie? Die Schulen werden gefördert. Also die Schulen haben die Möglichkeit, eine Förderung zu beantragen, beziehungsweise die Elternvereine können sich äh, um diese Förderung bemühen und dann quasi buchen sie unter, an, unter anderem uns daraus, Theoretisch wäre es durchaus auch möglich, dass andere ähm, sich da in, in, auch ein Angebot in diese Richtung entwickeln, denke ich. Mhm. Also, wir haben das, wir haben, es gibt bei der MA22 das Förderprogramm Ökobusiness Wien ähm, für Wiener Unternehmen. Dazu gehören aber auch äh, eben soziale Institutionen äh, wie ein Elternverein oder ein Kindergarten äh, oder eine private Schule, die, die ähm, diese Förderung beantragen können. Okay, sehr mhm. schön. Ich möchte nochmal zurückgehen zu, zu der Frage nach dem höchsten Ziel oder den Träumen oder so, weil ich denke mir, da möchte ich natürlich gerne die Stimmen von einigen von euch hören. Wer hat denn da noch eine, einen Gedanken dazu? Also ich darf vielleicht etwas verraten. Wir sind gerade dabei, ähm, einen neuen Workshop, wobei das ist nicht so ein klassischer Workshop, den wir in zwei Stunden halten können, sondern eine Begleitung von Klassen ähm, über ein ganzes Jahr und zwar äh, ist das Ziel, mit ihnen zusammen ein Projekt zu entwickeln, wo sie nachhaltig leben, die Klasse oder die Schule. Ja? Also das ist das, was wir jetzt 2021 angehen und das gehört auch zu den Träumen, ähm, ja, dass wir, dass wir das wirklich ähm, decken, also so, so, so stark verbreiten wie möglich in Wien. Und ähm, dass diese Schüler, wir haben auch einen Namen dafür, den ich vielleicht noch nicht verrate oder doch, doch, ja, das sind die Kolibris, also das werden das ist unser Kolibri-Projekt. Und ähm, dass, dass halt vielleicht das irgendwann einmal, weil ähm, der Kolibri, es gibt ja so eine schöne Geschichte und zwar... Ähm, es gibt einen Waldbrand im, im, im Regenwald und äh, alle Tiere rennen zum Fluss, sind, äh, wissen sie nicht, was sie machen sollen und einzig ein kleiner Kolibri fliegt vom Fluss mit seinem vollen Schnabel voller Wasser zum Feuer und schüttet sein, das Wasser über das Feuer und fliegt so hin und her und die großen Tiere schauen ihm zu und sagen, was machst du da eigentlich Kolibri und dann sagt er, ich tue, was ich kann, ich tue mein Bestes. Ja, das ist die Geschichte, die wir dann bringen den Kindern und wir fragen sie dann auch, also wir haben schon ein, ein paar Mal getestet, wir fragen auch, wie glaubt ihr, endet die Geschichte? Also das ist faszinierend, weil das war einheitlich, äh, sagen die Kinder immer, ja, alle Tiere fangen dann an und dann schaffen sie es, das Feuer zu löschen. Und das ist einfach, dieser Kolibri ist für uns diese... Die, die, ja, die, die, der Beweis, dass, dass wenn viele kleine äh, mitmachen oder kleine Schritte, man, man, man, es, es ist nie zu wenig. Ja? Es ist einem, also wie der, wie der Gandhi mal gesagt hat, nein, das war der, ja, Gandhi gesagt hat, ähm, wenn du glaubst, dass ein Moskito äh, klein ist, dann schlafen mal eine ganze Nacht mit dem im Zimmer. Ja? Und da ähm, äh, genau, da äh, ist die, das Ziel, äh, dass wir ganz viele Kolibris in Wien haben. <lacht> das, ähm, zu meiner Version, Vision, Version, Vision, ähm, und zwar steckt die Städte sehr stark in den Visionen, ähm, die jetzt schon erzählt worden sind und etwas, was mir aber auch wirklich ähm, also im Team spürbar, allen im Team am Herzen liegt, ist die persönliche Weiterentwicklung. Während wir gleichzeitig sagen, wir wollen, dass die Kinder sich bestmöglich weiterentwickeln können und, und auch zu dem Thema, durch das Thema Nachhaltigkeit das auch lernen können, testen wir oder leben wir das wirklich auch im Team? Das heißt, wenn wir merken, oh, ich tue mir damit schwer oder so, oder wie kann ich mich da am besten weiterentwickeln, leben wir das auch wirklich. Und mein, meine mein Wunsch an das ganze Team ist, dass wirklich jede und, und jeder, der auch dann noch zu uns dazukommt, sich auch durch äh, oder mit, mit der Unterstützung oder irgendwie ähm, im Raum von danach da vielleicht auch befähigt, sich so entwickeln kann, wie sie es gerne möchte. Und ähm, weil wir ja dann genauso die Kolibris sind wie die Jugendlichen, bei denen wir sind. Um. Wofür braucht ihr denn Mut? Ich finde, wir brauchen Mut trotz, also das wurde vorhin schon kurz gesagt, dass wir, in eine, dass wir positiv in die Zukunft schauen. Also wir werden überflutet von sehr vielen Negativen, von Horrorszenarien, wenn man sich überlegt, was Klimawandel umfasst und dabei trotzdem... Daran festzuhalten, dass wir etwas bewegen können, dass wir etwas tun können, dass wir Kinder befähigen können. Ich würde sagen, dafür braucht man Mut und ich finde, das hängt auch ganz eng mit meiner Vision zusammen, nämlich... Kinder wieder in Kontakt mit ihrer Umwelt zu bringen, dass sie sich mit sich selbst verbunden fühlen als Mensch, mit anderen Menschen in Gemeinschaft, aber eben auch mit der Natur, wieder Kreisläufe verstehen, wieder verstehen, ähm, ja, woher kommen die Lebensmittel, die ich jeden Tag konsumiere und es gibt einen Autor, der auch ein Buch darüber entwickelt oder geschrieben hat, über ganz viele Arten, die vor dem Aussterben bedroht sind und die dort einzeln abbildet. Und für mich ist das immer so sinnstiftend, weil wenn ich von etwas nicht den Namen kenne, dann kann ich mich auch nicht dafür einsetzen. Dann weiß ich auch gar nicht, dass es in der Natur vielleicht schützenswert ist. Das heißt, ich muss erstmal Wissen generieren, eine Verbindung herstellen und dann bin ich auch in der Lage, mein Verhalten anzupassen oder mich dafür einzusetzen. Mhm. Ja, und das, das wäre ein wunderbares Ziel, wenn Kinder tatsächlich auch so die Welt um sich herum als etwas Wertvolles und Schützenswertes erleben. Mhm. Wunderschön. Also es braucht Mut, sich in eine Schulklasse zu stellen. Ja? Ich weiß, wie ich meinen allerersten aller Workshop gehalten habe. Ich habe damals noch in der Bank gearbeitet. Ich hatte mehr Angst als vor einer Vorstandssitzung, wo ich einen Kreditantrag präsentieren musste. Weil da sitzen 25 Kinder und du bist dort vorne... Quasi, und sollst sie, sollst ihnen was beibringen oder möchtest ihnen was vermitteln? Und ich fand das, oder ich finde es immer wieder, das ist immer wieder so ein Kickmoment, in eine Klasse reinzugehen und zu spüren, wie sind die drauf, was läuft da gerade ab, was ist da für eine Energie, wird es mir gelingen, rüberzubringen, was ich rüberbringen möchte, ähm, werden, werden sie das... Überhaupt schätzen ja ähm, auch was die Christine vorhin gesagt hat ja also da hat mir dann auch sehr geholfen und Mut gemacht dass es nicht ich muss nicht ein Programm durchbringen ja dass mhm. ich habe sehr anderen Klassen gelernt auch über mich selber eben zu sehen ich muss mich jetzt dieser dieser Druck den macht nur ich mir den macht mir kein Kind in dieser Klasse den macht nur ich mir in meinem Kopf und wenn ich ähm, nicht glaube, irgendwas Besonderes darstellen zu müssen oder sein zu müssen, sondern einfach auch mit Demut reingehe. Ja? Und auf Augenhöhe mit allen Menschen, die da in diesem Raum sind, unabhängig von ihrem Alter, in eine Interaktion treten möchte, habe ich von Haus aus ganz ein anderes Miteinander. Und, und nicht diese, ja, es hat, ich weiß nicht, Schule war immer so distanziert. ja, Und, und ich finde schon allein sicher ist und das braucht auch ein bisschen, das braucht auch Mut, ja, geh runter und geh auf Augenhöhe und, und vertraue voll, ja, gib dich dem hin, gib dich dem Prozess hin, egal was da jetzt passiert. Also, was da gruppendynamisch abgeht in solchen Schulen, also ist mhm. echt fordernd, echt anstrengend, ich habe einen mega Respekt vor jedem Lehrer, aber es ist auch unfassbar bereichernd, also man geht da echt raus wie aus einer Coaching-Stunde. Und gleichzeitig gibt es aber auch so viel zurück. Ja, genau, genau diese gleiche Situation gibt einen ganzen Schwall von, von tollen Emotionen zurück, wenn du dich dem auseinandersetzt. Ähm, und äh, was mich auch noch interessieren würde, was macht euch Mut? Das Team. <lacht> da muss ich sofort <lacht> <lacht> In diesem Sinn möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr heute zu Gast wart im Mood -Talk und von da nach da erzählt habt, auch wie wir von da nach da kommen könnten. Und wünsche euch ganz viele wunderbar interessierte, begeisterte junge Menschen und Menschen allen Alters in euren Workshops. Schön, dass ihr da wart. Danke. Danke schön. Danke. Danke, Ihre Dank.